Hallo und guten Tag, ich bin Johann Beurer, der kreative Kopf von heizkosten Unsere Kunden sind Leute, die es satt haben, hohe Heizkosten zu zahlen. Unsere Kunden sind auch Leute, die es satt haben, immer von den gleichen Leuten die gleiche Laber zu hören und keine Information, die nachweisbar zu einer besseren Heizungssituation führt. Sie als Kunde haben doch nur ein Problem. Und das Problem heißt Kostensparen, Naturschonen und Energiesparen. Aber woher kommen die Ideen, wenn man nicht mit den richtigen Leuten spricht? Sie wissen auch selbst, dass mit einer wassergeführten Heizung durch Luftwärmepumpe, Ölheizung, Gasheizung, Hackschnitzelheizung, Pelletsheizung und so weiter, dass mit diesen wassergeführten Heizungen all diese Themen der Kostenersparnis und der Naturschonung nicht mehr erreichbar sind. Die Erde wird ausgesaugt von Öl, von Gas, die Wälder werden abgebaut und das Holz in Form von Hackschnitzel bzw. Pellets in großen Massen verfeuert. Irgendwann werden die Wälder nicht mehr nachkommen, das Holz zu liefern, was wir verheizen. Nur sagt's noch keiner. Dass Sie sich da Gedanken machen, das ist doch der Punkt, weshalb Sie dieses Video schauen. Wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Es geht darum, andere Energien zu verwenden, die einfach die Natur schonen. Und da muss man etwas über den Tellerrand hinausdenken. Ich helfe Ihnen dabei, denn ich bin in der gleichen Situation, dass ich ganz einfach den Leuten helfen will, die es noch nicht wissen, mit einfachen Mitteln und eben auch mit einfachen Worten zu lernen, wie Wärme funktioniert. Mich interessiert nicht die dritte Stelle hinter dem Komma von irgendeiner Tabelle, sondern mich interessiert ganz einfach, dass man mit Hausverstand und einfach einfacher Mathematik, denn die hochkomplexe Mathematik funktioniert ähnlich. Eh jeder Winter ist anders und jede Person ist anders und jeder Raum ist anders. Und das ist ganz entscheidend, was man mit einer wassergeführten Heizung nicht so heizen kann, dass jeder Raum individuell nur die Energie kriegt, die er braucht. Natürlich gibt es inzwischen viele Projekte, die es uns vormachen. Da gibt es Firmen, die einen Überschuss haben, weil sie entsprechend mit der Energie umgehen und sie selbst produzieren. Da gibt es Familien, die ebenfalls einen hohen Autarkiegrad erreichen. Und das braucht man nur nachzumachen. Natürlich ist das vielleicht eine Vision für Sie. Aber auch eine Vision kann man auf dem Weg begleiten, um irgendwann dahin zu kommen. Jeder Schritt ist ein nützlicher Schritt. Es gehören immer zwei Dinge dazu. Natürlich die Kosten und auch das Bankkonto. Auch wenn die Förderungen von manchen Systemen noch so gigantisch sind, ist es doch so, dass Sie ein Stück weit selbst bezahlen müssen. Und das muss sich lohnen. Da können wir über Dämmung reden und so weiter. Seitdem ich vor über zwei Jahren mit dieser Wissensvermittlung begonnen habe, habe ich inzwischen einige Familien kennengelernt. Und es sind wirklich tragische Beispiele dabei, die ihr Erspartes wirklich in die Heizung gesteckt haben und dabei bei diesem Haus, bei diesem wassergeführten System wirklich keinerlei Vorteil daraus zogen. Es gibt wirklich sehr tragische Fälle. Ich selbst bin ja reingefallen, weshalb ich heute diesen Job mache, aber ich will da nicht ausholen. Aber es geht mir wirklich darum, aus eigener Erfahrung, Ihnen zu zeigen, wie Wärme wirklich funktioniert. Egal, ob es beim Neubau oder Uraltbau oder Bau aus den 50er oder aus den 80er Jahren ist, alle Häuser haben ihre Eigenschaften und in den Häusern haben die einzelnen Räume ihre Eigenschaften. Und die muss man einfach sehen. Ich sage da Wärme lesen dazu. Und hier will ich Sie ganz einfach begleiten, damit Sie die Chance haben, so viel Information aufzunehmen, dass Sie dem ganzen Palaver, das da stattfindet, wirklich selbst ein Urteil sich bilden können und sagen können, wie will ich das haben? Will ich der Richtung oder der Richtung nachgehen? Leider sind die Förderungen dahin ausgerichtet, wo es am meisten Geld kostet. Beurer Klartext. Auf unserem gemeinsamen Weg lade ich Sie ein, die elf Gebote anzuschauen. Die elf Gebote aber bitte bis zu Ende schauen. Denn am Ende des Weges steht eine Tür und wenn die aufgeht, dann kommen Sie in die nächste Welt, die Ihnen zeigt, wie diese Details funktionieren. Natürlich müssen Sie nicht in die Technik einsteigen, um Gottes Willen. Es geht ganz einfach darum, dass Sie erkennen, wie Wärme funktioniert, zu berechnen ist, sorry, nur mit dem kleinen einmal eins. Mehr, mehr muss nicht sein. Aber dass Sie das selbst erkennen können, mit einfachen Worten verstehen, wie Wärme funktioniert, dann das ist letztendlich, wie man heute so sagt, keine Raketentechnik. Nach den elf Geboten gibt es die nächste Spezialgruppierung, die sich speziell um Neubauten, Renovierung und Heizungstausch kümmert. Dieses Wissen in den jeweiligen Bereichen, wenn Sie das buchen, gibt es so ein Bonbon dazu. Aber da drin steht dann mehr. Ich freue mich auf Sie, dass wir gemeinsam den Weg gehen können, den Weg gemeinsam in eine Richtung, mit einer Vision, dass tatsächlich eines Tages eine hohe Autarkie auch bei Ihnen zur Verfügung steht. Und das inklusive Elektroauto. Ich freue mich auf Sie und verbleibe, Ihr Johann Beurer. Ich habe noch was. Wenn Sie einfach ein Abo anklicken, und vielleicht den Daumen hoch, würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne alles Gute für Sie, Ihr Johann Bauer.